Unser nördlicher Schwarzwald bei Karlsruher Durlach, Geigersberg. Und alles wolkenverhangen. Heute nehme ich diesen Raketenofen von Lepus wieder in Betrieb und dazu kommt jetzt, man kann es schön sehen, im Vergleich eine höhere Topfauflage. Dieses Raketenoberteil, und äh, das erhöht natürlich auch noch zusätzlich den Zug, also da freue ich mich drauf. So, und schon geht's los. muss ich natürlich hier oben abdecken. Ich mache jetzt einfach den Kessel da drauf. Und gleich geht es dann da oben los, wenn ich hier kurz mal puste. Oh, jetzt hört man Jetzt hat er angezogen und ist oben schon so frei. So, jetzt kann ich dann hier machen und hier auch man hört das jetzt richtig gut. Also dieses diese 10 cm Aufsatz bringen wirklich was. Das kann man eben auch in was nicht trockenes mit rein machen. Ich es mal ein bisschen runter. So. Und Und ich ich habe jetzt auch wieder grünes, oder feuchtes mit reingepackt. Und man hört es auch zischen. Und wenn dann hier oben sich ein bisschen zu viel Rauch bildet, dann macht man einfach hier... Mal auf. Dann hört man, wie es richtig stark durchzieht. und. Äh, sofort ist der Rauch weg. Dann gehen wir wieder runter und dann Also dieser Kohlehandel ist einfach fertig. Ich Von daher hat ja der Raketenofen seinen Namen. Übrigens Nussschalen nicht einfach so wegschmeißen. Wallnussschalen und Erdnussschalen, die man so im Haushalt hat, sammle ich. Und die können wir wunderbar damit reinmachen. Das so richtig schön durchzieht. Dass sogar hier teilweise die Asche mit hochfliegt. Kann man auch wunderbar den Kessel aufsetzen. Und der hat einen schönen Abstand. Kaum aufgesetzt hört man, den schon simmern. scheint im Grunde wie ein natürliches Pellet. So, sowohl so hier unten als auch hier oben. Fertig für den marokkanischen Noch Nochmal ganz kurz zum Demonstrieren, wie der Sog hier so schön ist. Also der da jetzt jetzt leg ich den hier rein. Zack, dann zieht es nach unten. An dieser Stelle möchte ich also dem Lepus für dieses äh, Raketenstück danken, was er mir da noch zu nachträglich geschickt hat. Und schaut mal, die Sonne kommt raus. Also, wer hätte es gedacht, es ist ein schöner Sommer. Genießt ihn und tschüss. Und im Nachgang für die, die es interessiert, noch einen kleinen Rundgang durch unseren Garten mit ein paar Eindrücken, die ihr jetzt gleich dann noch seht. Und ciao.